Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir den Kanon des Sturms erlernt und wir haben noch einige Dinge erledigt, haben ein paar Bilder abgegeben, sind dann hier nach Tantopia, äh, nach Tantopia hier nach Portemonnaie gereist und ähm ja, wir haben noch hier ein Herzteil bei der Auktion ersteigert und heute wollen wir das letzte Teil hier ersteigern und zwar die zweite äh, Schatzkarte meines Wissens nach. Dann sollte es das gewesen sein für die Auktion. Dann also gibt es hier nichts mehr Sinnvolles zu ersteigern. Das Glücksamulett ist ja ein bisschen sehr überteuert mit 40 Euro Startgebot, was sie dann sicherlich nochmal auf 100 hochhandeln. So, und dann schauen wir mal. Was ist das Exponat? Die Schatzkarte. Okay, sollte es jetzt wirklich gewesen sein? Das ist das letzte Exponat. 5 Rubine. BTF. Also 5 Rubine, das hat doch beim letzten Mal 80 oder 70 gekostet. Okay, das ist doch recht interessant. Acht Rubine, also scheint nicht gerade beliebt zu sein. Alter, elf Rubine, krass. Da meint ihr doch gar kein Cash. Boah, 25. Ja, ich gebe 25 Rubine dafür. Alter, wie, wie wir abgehen. 29, der Kosak. Hey, 32 hey, 38 ne ne ne 42 ähm, 48 ich hab zwar kein geld aber 51 rubine die sah lässig aus die hat gar keine Rubine. Äh, nö das finde ich nicht geil 54 Ey, nee, ich, ich will die schon haben. 58. Nee, ich will die jetzt endlich haben, auch wenn ich bankrott bin. 61. Als ob unsere Zeit wirklich schon zur Neige geht. 69. 77. 81. 87. Man ist in die Zeit mal vorbei. 93. 97. Alter, die wollen es echt wissen. 101. Komm schon. 107. Nee. 111. 121, Alter 125, 129. So, jetzt müssen wir bieten. Oh, jetzt müssen wir ordentlich bieten. Alter, ich viel schon dazu packen? Machen wir mal 100, ja 150. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir müssen jetzt echt Vollgas geben. Damit wir vielleicht noch Glück haben, dass es jetzt theoretisch noch mal bieten können, wenn die Zeit wirklich knapp wird. Und zum ersten und zum zweiten und zum dritten: Ja, 105 Rubine dabei hat jetzt vorher auf 5 geschätzt. Alter, jetzt hätte ich hätte nicht erwartet, dass das Ding so in die Höhe schießt. Das bleibt so bei 100 oder so, aber ich hätte vielleicht auch einfach nicht so lange äh, still bleiben sollen. Naja. Egal. Wir sind jetzt ein bisschen arm. Aber so ist das. Können wir nichts machen. Dafür haben wir jetzt alles, was wir hier brauchen. Wir können ja mal hier die Schatzkarten öffnen. Hier die 6. Die sind im Augenriff. In einem 6er oder 4er, auf jeden Fall. Die haben wir schon. Oh, die ist hier in der Nähe. Bei Portemonnaie. Keine Ahnung, wo die ist. Auch bei einem Augenriff. Okay, dann ist auf jeden Fall hier noch ein Schatz. Direkt bei Präludien. Äh, Präludien! Portemonnaie natürlich. So, und jetzt, weil wir ein armer Schlucker sind, können wir ja, uns verpissen. Ähm. Hm. Ich würde gerne hier das Futter auswählen. So. Weil wir werden jetzt noch Wunsch und Bastion gehen. Ich werde zwar natürlich hier noch das Objekt bergen. Das hier irgendwo zu sein scheint. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Östlich von hier müsste es sein. ich glaube, da ist es schon. Ist das hier? Ist es das, das? Nee, es ist hier irgendwo. Nee, hier ist es. Was ist denn? So. Ich höre Ja, komm schon. Jetzt ist vielleicht. Komm schon. Und da ist es. Was kriegen wir? Vielleicht kriegen wir jetzt ein Herzteil oder eine Schatzkarte oder noch mehr Geld. Mal schauen. Man kriegt ja, glaube ich, sehr oft Geld, oder? Wir wow, haben violette Rubinen. Zumindest wieder fünf Rubine bekommen. Dafür. Ja, und jetzt können wir eigentlich in den Osten ähm, segeln. Nur der Osten ist in die Richtung. Dann können wir mal weitermachen. Aber schön, dass wir jetzt wirklich alles hier schon mal bei der Auktion geholt haben. Langsam kann man wirklich einiges an kleinen Mini-Missionen schon mal machen. Das ist recht angenehm. Wir sind im nächsten Quadrant und wo ist der Fisch? Da. Ich weiß, ich muss zwar jetzt den Kurs ändern, aber egal. Es wird nicht dran aufhalten, äh, hier noch rechtzeitig in diesen Pass vorwärts schon was zu kommen und vielleicht sogar anzufangen. Soweit ist die jetzt auch nicht entfernt. Und im sieben meilen Segel ist das natürlich auch ein kurzer Weg. So, Jungschen. Komm mal hoch. Ey, Jungschen. Ich weiß eigentlich, bezahlt. ist Was ist denn das für eine Insel hier, bei der du hier rumschillst? Die Eila Binocular. Ah, interessant. Legt hier ein Wissenschaftler oder was? Hüte dich vor der vor der nach, offen, nach oben offenen Mondsichel. Mehr habe ich nichts zu sagen. Okay. Das hört sich gut an, hört sich an, als ob hier dann viele Gegner oder so sind. Würde mich nicht wundern. Viele kleine Inseln, muss man sagen. So, und hier ist vielleicht das hier der Ort, wo ich mich im letzten Part äh, hin teleportiert habe mit dem Wirbelsturm. Das könnte es sein. So in dieses, äh, zu dieser großen Fee. Aber die wollten noch nicht kommen, weil sie meinte, ist noch zu früh. Hey Jüngchen. ich weiß Bescheid über dich. Jetzt do, äh die Region hier gerne auf der Seekarte. Was? Klar. Klar möchte ich das. Deshalb gebe ich dir auch Futter, mein Gott. Mutter- und Kindinsel. Okay. Ich habe gehört, auf der Insel hier so eine wahnsinnig schöne Fee leben. Da fallen dir gleich deine Fischleinäugen aus. Äugleinäugleinäugleinäugleinäugleinäugleinäugleinäugleinäuglein. Allerdings hast du nur jemand gesehen. Wenn du der Erste sein willst, dann lass sie doch zum Beispiel von einem Wirbelsturm raufwirbeln. Sonst wüsste ich nämlich keinen anderen Weg. Das wäre soweit von mir. Und das haben wir schon gemacht im letzten Part. Und zwar eigentlich, damit ich schnell da bin. Hier, äh. Ist dir was? Nö, nicht wirklich. So, wir sehen das schon mal. Schön die Gegner horden. Aber wir werden natürlich... das ist ein Augenriff. Da wird wahrscheinlich wieder einer rumhängen. Ich werde mal ganz kurz die Karte aufrufen. Ey. Nein. So. In dem Augenriff nämlich immer sein, da ist die verrutschte schon. Ist gar nicht so weit. Und hier ist wieder ein augengriff und da ist der Fisch. Wow! Du Scheiße, wer hat hier die ganzen äh, Fässer hingepackt? Das ist gemein. Das ist echt gemein, Leute. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du willst alles wissen hier. Klammisch, das was ist hier? Das vier -Augengriff. okay. Du hast doch bestimmt schon mal diese komisch leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Wusstest du eigentlich, dass es auch welche gibt, die man nur nachts sehen kann? Das wär's soweit von mir. Okay. Interessant. Ähm. So, in die Richtung ist natürlich schon auch die Verunschung und Bastion. Und da gehen wir natürlich auch direkt schon mal hin. Weil hier ist unser nächstes Ziel. nacht oder auch wieder sonne okay. hier ist auch ein wrack von einem anderen schiff könnte ich theoretisch den fisch hier füttern ich meine ich habe die karte zwar eingestellt und so aber ich es mal ich meine ich habe das zwar bei, bei preludien nicht gemacht und so aber ich kann es ja mal machen vielleicht sagt er was nett ist hey jungchen ich weiß das bescheid Ach, kann ich mir da noch was darüber äh, aufschreiben? Aber hier hatte ich doch schon die Karte. Hm. Keine Ahnung. Im Portemonnaie gibt es doch jem glatt jemanden, der Totenkopfketten sammelt. Na, hast du schon eine Idee, wer das vielleicht sein könnte? Du weißt schon, ich rede von diesen Totenkopfketten, die bei diesen schweineähnlichen Umgangern in der vermuschten Passion beliebt sind. Du wirst natürlich nicht leicht haben, ihnen die abzunehmen. So viel sollte klar sein. Das wäre soweit von mir. Ja, das wissen wir Und wir werden beschossen. Die Frage ist, wo gehen wir rein? Und man merkt direkt an den Bomben äh, die Lecks. Kommt man hier irgendwie rein? Ah. Was muss ich denn hier machen? Vielleicht hier? So. So, kommen wir näher. Das Ding ist kaputt. Vielleicht muss ich die alle kaputt schießen. Ja, zumindest eine Option. So. Komm schon. Um. Kann uns nämlich nicht sehen. Dann muss ich ein bisschen weiter segeln. Und weg mit dir. Ich denke wirklich, ich muss die alle hier kaputt schießen. Wobei da oben ist noch ein Ding. Was aber nicht auf mich geschossen hat. Aber vielleicht müssen die auch mich auch das Licht sehen. Könnte es natürlich auch sein. So. Ah, muss ich noch näher ran. So. Oh, jetzt bin ich zu nah. Äh. Komm schon. So. Und weg mit dir. Hm. Sind wir noch woanders? Ja. Okay, die schießen aber auch ohne... Hilfe. Also ohne die äh, Lichtdinger. Die auch schon noch Gegner halten. Hm. Okay, da ist noch was. Hilfe. Au! Lass mich doch in Ruhe, Mensch. Ich habe euch nichts getan. So, weg mit dir. Ich weiß echt nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht das sein könnte. Zumindest bin ich fast fertig. schon es gibt mir ein kleines stück alles ah, ding ist kaputt äh, vielleicht das ding kaputt schlagen nein oder ist hier vielleicht noch oh ja ähm. Ich soll da mal treffen was das äh, ja. nee, da ist noch eine War'm schon das war es aber jetzt wirklich Aber ihr habt nichts mehr zum Schießen, egal was ihr macht. Ja, jetzt ist die Frage: Was muss ich hier machen? Das ist nämlich eine gute Frage. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Dann sehe ich schon mal eine Person. Ist wie diese eine komische? Der von der Flasche in dem U-Boot geredet hat. Oder? Was machst du denn hier? Oh, Portsblitz ist ja zum Gruseln. Okay. Ähm, ich mache mal ein Foto von dir. Ich hab dich meistens nach aus meiner Dings gelöscht. Weil ich hatte keine andere Wahl. Okay, dann eben nicht. Dann lasse ich dich eben hier fotografieren. So, kann ich dich sowieso immer. Dann muss ich halt nur wieder zu dir hinkommen. Hm. Frage ist: Was könnte ich jetzt noch machen? Das Ding habe ich jetzt erschossen. Äh, die ganzen Kanonen. Können vielleicht nur das Holz... Kann nicht das Holz so zerschießen vielleicht? Das könnte noch sein. Geht das? Ah lol, das... Oh, das kann man kaputt machen. Ach also. Ja, okay. Warum nicht? So einfach sind wir, ist man in der verbotenen Bastion. Einfach mal das Tor kaputt schießen. Warum nicht? Garner weiß, sicherlich es ja nicht von unserer Anwesenheit. Aber du hast das Masterschwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei Vorschluss. Oh ja, das werden wir. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ich meine, wir, wir kennen wir kennen das hier natürlich alles schon. An sich. Habe ich hier nicht damals eine Dings runtergetan? abkürzung gebaut äh, was äh, was bist du <lacht> sorry leute oh fuck oh warte den, ich glaube hier muss ich fotografieren weil man den glaube ich kann den kann man den trifft man also ich glaube den trifft man ein zwei Mal im spiel nur aber zumindest mehr als einmal Yeah! Das ist aber ein tolles Foto. Ich bin mir nicht sicher, ob das passt. Weil das weiß nicht so. Okay. Oh, ah? Was, was ist denn? Tetra oder. Ja. Rocky, seine Kraft ist zwar erdrückend, aber du darfst keine Angst haben. Dein Masterschwert wohnt die Stärke inne, das Böse vom Antlitz dieser Welt zu verbannen. Wenn er dir seinen Angriff entgegenschleudert, dann musst du ihn tapfer mit deinem Schwert zurückschlagen. Du wirst mit Sicherheit eine Siegeschance erkennen. Okay, machen wir natürlich also ein bisschen ähm Zelda Zelda Queen of Time Battle gegen Gennen. Oder so also war das. War, war das war doch so, oder? Komm, nimm das! Vor allem dein Face! Alter, nimm das. Ha, nimm das. Bam. Bam. Alter, jetzt steck zurück, du verrückter alter Gegner. Ha. Komm schon, rennen Und ins Face. Oh, und da ist er besiegt. Und weg mit dir. Boom, da ist er weg alles klar und jetzt sind doch die wege frei hier oh, und wir kriegen sogar eine schatztour was ist hier drin oh lol was soll das denn was sind das für geräusche ich aber noch kaum leben Oh, die kommen unendlich viele. Ich halt mal her. Ähm, habe ich davon nicht schon mal... Habe ich von den Fotos gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es jetzt fotografiert. So. Lass mich mal in Ruhe. Ich mache jetzt wirklich hier die Truhe auf. Und was ist hier drin? Du hast den Stahlhammer gefunden. Lege ihn auf Y, X oder R und hämmere drauf los. Du kannst mit ihm Objekte zerschlagen oder Hindernisse beseitigen. Schlägst auf dem Boden, kannst du sogar manche Gegner kurze Gefechtsunfähig machen. Cool, wir haben wieder ein neues Item. Ja, man kriegt irgendwie immer so zwei auf einmal. Ich ja, nehme mal das hier. Boah. Wow. Einfach zerquetscht. Ähm, lass mich mal hier vorbei. wo die schießen sogar auf uns. Und hier muss ich wahrscheinlich lang. Zumindest sieht es danach aus. So heißt lasst mich mal in Ruhe, Leute. Ich weiß, ihr seid ganz, ganz gierig drauf, mit mir zu chillen. Aber ich werde euch einfach nicht erzählen Kommen die jetzt hier unendlich oder nur weil ich weil ich mal im Sicht war? Ich weiß es nicht so weg mit hier das nervt ähm, die frage ist was soll ich jetzt hier machen ich denke mal ich gehe wieder zum turm rauf hier irgendwo pff, da, da sind leiter nee, wo waren die leiter komplett nach oben da in die richtung Ach, dann gehe ich auch in die richtung natürlich Aber dann komme ich schnell nach oben ich denke mal ich muss wieder nach oben hier weil da war er will ja auch äh, bei unserem ersten besuch gefangen Okay, den habe ich ja schon gespeichert kommt schon das Bam. Den haben wir schon das habe ich ja vor einigen ein parts versucht abzugeben bei dem mr nintendo Oh, Schaffe ich das? Nee. Alter, warum sind hier so viele Gegner? So. Lass mich mal durch. So. Die komigen großen Wächter sind hier nicht mehr. Nur noch diese komigen kleinen. sind das Kobold oder sowas? Ich weiß es nicht. Oh, Bombenratten. sei seid doch alle krank. Oh, doch. Au! Oh, warte. Wenn ich schon euch begegne, dann möchte ich aber auch eure Monster Dinge haben. Weil, wie wir eben gehört haben, eben war das. Das war im letzten Part, ne? Ich nehme ja immer zwei, drei Parts oder so mindestens am Stück auf. Weil es einfach deutlich angenehmer ist und deutlich produktiver ist. Komm schon. Komm schon, nimm das. Ist hier was für? Warum oh, haben die jetzt alle Feuer? Das muss ich nicht verstehen. So, nimm das. Bam weg mit dir. So. Also Geld kriegt man hier on mass. Brauchen wir gar keine Angst haben. Aber ja, ich wollte ja eigentlich aufhören. Ähm, ja, jetzt ist der Part ein bisschen lang geworden. Ja, ähm, ich danke euch dennoch vielmals für's Zuschauen. Im nächsten Mal geht's dann hier wieder weiter. Und ja, ich sag bis dann, schau. Euer Rock, bis zum nächsten Part.